Münster zum Mond. Gemeinsam absolvieren wir 371.521 Kilometer von Münster bis zum Mond. Ich bin Markus Jürgens, auch bekannt als der Rückwärtsläufer und in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr an dieser Aktion, die gemeinsam von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und vom Hochschulsport Münster organisiert wird. Also rein in die Sportklamotten und los geht's! Kilometer für die Aktion könnt ihr sammeln, indem ihr lauft, ob rückwärts oder vorwärts, ist egal, mit dem Fahrrad fahrt, euch mit dem Rollstuhl fortbewegt, Inline- oder Skateboard fahrt oder spazieren geht oder wandert. Jede Bewegung zählt. Teilnehmen könnt ihr entweder via Instagram oder via E-Mail. Erwähnt dazu auf Instagram einfach unsere Seite oder nutzt den gleichnamigen Hashtag in eurer Story oder in einem Beitrag in eurem Feed. Postet am besten ein Foto von eurer Tracking-App oder erwähnt die Kilometerangaben in dem Post. Alternativ könnt ihr auch die Kilometerangaben und die Fotos per E-Mail an unimünster.de schicken. Wie viele Kilometer wir gemeinsam schon zurückgelegt haben, erfahrt ihr auf der Homepage münster zum .de. Mit der Aktion soll der Corona-Notfonds der WWU für Studierende unterstützt werden. Spenden könnt ihr auf unserer Homepage münster-zum-mond.de, indem ihr auf das entsprechende spenden klickt.